ein Haus bauen, Apps entwickeln oder einfach nur eine coole Party organisieren. Das geht alles nur, weil daran mehrere Menschen mit ganz verschiedenen Fähigkeiten arbeiten. Solche Projekte setzt ihr nicht alleine um. Außerdem macht es doch auch viel mehr Spaß, Dinge gemeinsam mit anderen zu tun. Ganz nach dem Motto, eine für alle und alle für eine. In diesem Video zeige ich euch, wie die Arbeit im Team so richtig gut klappen kann. Teamarbeit heißt, mehrere Personen arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Da Teamarbeit, wie so vieles, erst einmal gelernt werden muss, habe ich hier sieben Tipps für euch, wie gute Zusammenarbeit aussehen kann. Erstens: Das Team zusammenstellen Für Teamarbeit braucht ihr natürlich erst einmal ein Team. Eigentlich klar, oder? Wenn ihr noch kein Team habt, dann sucht euch Leute, mit denen ihr in eurem Projekt gern zusammenarbeiten möchtet und die vielleicht sogar verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Zweitens: Ein gemeinsames Ziel Ihr habt ein gemeinsames Ziel und jeder im Team kennt dieses Ziel auch. Sprecht es besser einmal kurz vorher ab. Ein gemeinsames Ziel könnte zum Beispiel sein, zusammen ein Projekt zur Entwicklung einer App zu machen. Drittens, gute Organisation. Ja, Organisation ist das halbe Leben. Macht euch am besten vorher einen Projektplan und schreibt dort alle Arbeitsschritte auf. So können alle sehen, was zu tun ist. Schreibt dazu auf, wer von euch welche Aufgaben übernimmt und bis wann ihr sie erledigt haben wollt. Dabei kann euch auch unser Video zur Projektarbeit helfen. Viertens eine sinnvolle Aufgabenverteilung. Verteilt die Aufgaben so, dass jeder ihre Stärken gut einbringen kann. Also genau das macht, worin sie besonders gut ist und worauf sie auch Lust hat. Dann kommt es nämlich auch nicht dazu, dass nur einer arbeitet und die anderen rumsitzen. So ganz nach dem Motto Team steht für toll. Eine andere macht's. Ihr möchtet zum Beispiel im Team eine App entwickeln. Dann könnt ihr eine von euch die App programmieren, eine andere das Logo und Design für die App erstellen und eine weitere einen Businessplan schreiben. Trotzdem könnt und sollt ihr euch natürlich bei allen Aufgaben gegenseitig unterstützen. Fünftens Regelmäßiger Austausch Regelmäßige Treffen mit eurem Team sind super wichtig. Tauscht euch immer wieder untereinander aus über eure Ideen und Ergebnisse. So haben alle die gleichen Informationen und ihr könnt euch besser gegenseitig unterstützen, und dann zusammen beschließen, wie es weitergehen soll. Sechstens, respektvoller Umgang. Ja, auch das klingt total logisch, gehört aber unbedingt dazu. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang im Team. Jede freut sich über ein echtes Kompliment oder ein Dankeschön. Das heißt zum Beispiel, wenn du etwas, was ein Teammitglied gemacht hat, wirklich toll findest, dann sage es ihr. Das nennt sich Wertschätzung. Und hier kommt mein Tipp dafür. Du beschreibst erst einmal, was die Person so toll gemacht hat und sagst dann dazu, warum dir das so gut gefallen hat. Zum Beispiel so. Deine Quizidee für unsere Bienen-App ist super geworden. Ich finde, dass andere dadurch noch mehr lernen können. Gegenseitiger Respekt bedeutet aber auch, die Meinungen von anderen zu akzeptieren. Und sogar Pünktlichkeit und das Einhalten von Abgabeterminen zielen unbedingt dazu. Denn wenn eine von euch trödelt, kann es passieren, dass alle anderen auf sie warten müssen. Und das ist nun einmal wirklich nicht cool. Also achtet unbedingt aufeinander. Und wenn ihr dann einmal merkt, dass etwas wirklich nicht zu schaffen ist, dann sagt es den anderen einfach. Spricht offen miteinander darüber. Gemeinsam findet ihr bestimmt eine gute Lösung. Und das führt uns auch gleich zum siebten Punkt. Siebten. Probleme konstruktiv lösen. Kommt es doch einmal zu Meinungsverschiedenheiten in eurem Team, ist das wirklich nicht weiter schlimm. Viel wichtiger dabei ist, wie ihr damit umgeht. Stichwort: Konstruktives Feedback. Konstruktives Feedback geben bedeutet, zu etwas, was eine Person gemacht hat, eine Rückmeldung zu geben, die die andere auch gut nachvollziehen kann. Die Rückmeldung sollte nicht bewerten, also nicht sagen, dass du etwas schlecht findest, sondern eher sagen, was die Person verbessern könnte. Nehmen wir doch einmal das Beispiel von vorhin. Bei eurem App-Projekt ist gerade eine von euch dabei das Logo für diese App zu gestalten. Nehmen wir an, eine lila Banane auf grünem Hintergrund. Du findest das jetzt nicht so spannend. Aber anstatt zu sagen, das sieht voll doof aus und die Farbe und dies und das gefällt mir gar nicht, könntest du zuerst mit etwas Positivem beginnen und dann die Verbesserungsvorschläge machen. Zum Beispiel so. Die Banane gefällt mir schon ganz gut, aber bei der Farbe könnte ich mir gelb besser vorstellen. Dadurch, finde ich, würde sie stärker vor dem Hintergrund zu sehen sein. Du kannst aber auch erstmal nachfragen, weshalb sie denn überhaupt die Farbe Lila für die Banane benutzt hat. Vielleicht hat sie ja eine wirklich gute Begründung dafür. Könnt ihr euch trotzdem nicht einigen, stimmt ab und lasst dann die Mehrheit entscheiden. Teamarbeit ist also eine wirklich tolle Sache. Und wenn ihr all diese Tipps berücksichtigt, kann sie richtig Spaß machen. Hier noch einmal deshalb zusammengefasst. Erstens, Team zusammenstellen. Zweitens, ein gemeinsames Ziel. Drittens, gute Organisation. Viertens, eine sinnvolle Aufgabenverteilung. Fünftens, regelmäßiger Austausch. Sechstens, respektvoller Umgang. Und siebtens, Probleme konstruktiv lösen. Wenn ihr diese Tipps beachtet, dann steht Team auch nicht mehr für toll. Eine andere macht's, sondern für Together Everyone Achieves More. Auf Deutsch gemeinsam erreichen alle mehr. Kommt doch als Team zusammen und legt einfach los. Und denkt daran, eine für alle und alle für eine.